Wir leben in einer Zeit moderner Sklaverei, politische Gefangenschaft, Kinderarbeit, Zwangsprostitution, ja sogar traditionelle Leibeigenschaft und natürlich wirtschaftliche Ausbeutung. Und gerade auf den letzten Punkt wirtschaftliche Ausbeutung möchte ich mich in diesem Video konzentrieren. Denn gerade an diesem Punkt könnten die Verantwortlichen, also Wirtschaft und Politik, tatsächlich etwas tun. Aber sie tun recht wenig. Aber was genau bedeutet eigentlich wirtschaftliche Ausbeutung? Naja, ein Beispiel ist etwa, dass wir unsere Arbeit, unsere Bedürfnisse ins Ausland verlagern, weil dort beispielsweise die Arbeitskosten niedriger sind. Und das Beste daran, wir sehen das Elend nicht jeden Tag vor unserer Tür. Wenn wir unsere Klamotten also billig in China oder Bangladesch herstellen lassen, dann müssen wir uns nicht vor der eigenen Tür mit diesem Elend, das dort herrscht, auseinandersetzen. Erinnern wir uns beispielsweise an die Tragödie 2011 in Bangladesch, als eine gesamte Textilfabrik zusammengestürzt ist und über 1.000 Näherinnen unter sich begraben hat. Was war damals der Aufschrei groß, gerade von Politik und Wirtschaft? Wahnsinn, wir müssen da was ändern, das darf nicht nochmal passieren. Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern, wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen verbessern. Alles muss besser werden. Erst vor kurzem gab es wieder neue Nachrichten aus diesem Gebiet. Und das ja, Traurige ist eigentlich daran, es hat sich zwar sicherheitstechnisch etwas verändert, es gibt bessere, neue Sicherheitsmaßnahmen, aber das Ganze hat einen Preis. Die Näheren werden schlechter bezahlt als vorher. Und es ist unglaublich, wenn man sich das anschaut, welche Verantwortung diese Unternehmen dort tatsächlich haben. Sie lassen ja dort produzieren. Sie wollen es so billig wie möglich haben. Dann sollen sie sich doch bitte auch um die Sicherheit kümmern. Aber dann doch nicht gleichzeitig den Menschen dort ja das Brot quasi wegnehmen. Es ist unglaublich, was da passiert. Und das ist ja, das ist wirklich Sklaverei in, im 21. Jahrhundert. Da werden Menschen ausgebeutet, wirtschaftlich ausgebeutet. Für mehr oder weniger auch unser Vergnügen. Denn das, was alles da produziert wird, diese Menge da produziert wird, die brauchen wir überhaupt nicht. Und diese Unternehmen werden immer wieder natürlich sich vor die Kamera stellen und beteuern, ja, aber wir tun doch schon unser Möglichstes und wir zahlen doch schon den Durchschnitt oder wir zahlen Mindestlöhne oder was auch immer. Aber der Witz dabei ist, jetzt ist auch China viel zu teuer geworden. Indien wird langsam zu teuer, Bangladesch wird langsam zu teuer. Also geht man den nächsten Schritt, man beutet wieder andere Menschen aus. Man geht jetzt nach Äthiopien. Und in Äthiopien kann man die Menschen noch besser ausbeuten. Denn da verdient eine Näherin nur rund 23 Euro im Monat. Und in Äthiopien produzieren bereits H&M, Levis, Tommy Hilfiger, Kevin Klein, aber auch Chibo, Aldi und Lidl. Und während in Äthiopien drei Frauen in einem Zimmer in einer Lehmhütte leben müssen und das Geld, diese 23 Euro im Monat, meist trotzdem nicht bis zum Ende des Monats reicht, wohnt zum Beispiel eine Hilfiger unter anderem in einem 50 Millionen Dollar Penthouse. So viel also zum Verantwortungsbewusstsein dieser Menschen, dieser Marken bzw. dieser Unternehmen. Aber das Problem haben wir natürlich nicht nur in der Textilindustrie. Denken wir beispielsweise mal an die Elektronik von heute. Denken wir an Handys. Denken wir an eine ganz große Marke, Apple, die beispielsweise in China produzieren lässt. Denken wir zurück an das Unternehmen Foxconn und die Menschenrechtsverletzungen, die dort in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten passiert sind. Während Apple-Handys beispielsweise für über 1000 Euro über den Ladentisch gehen, verdienen dort die Arbeiter, die diese Handys zusammensetzen, oft nur im Schnitt 1,50 Euro pro Stunde. Tja, und genau so macht man eben Milliarden Gewinne. Und bitte glaubt nicht, dass da jemand krankenversichert ist oder bezahlten Urlaub nehmen kann. Und klar, wenn Apple das kann, wenn Apple da so günstig produziert, produzieren natürlich auch andere Unternehmen wie beispielsweise Amazon dort vor Ort. Aber wieso bezeichne ich das alles als Sklaverei? Naja, ganz einfach. Die Menschen machen diese Jobs nicht freiwillig. Die Menschen machen sie, weil sie abhängig sind. Sie sind abhängig von dem Geld, das sie dort erhalten. Und diese Abhängigkeit führt eben dazu, dass private Menschen, private Unternehmen das ausnutzen können und sagen können, okay, ich zahle einfach nicht mehr. Das ist alles, was ich zahle, Vogel friss oder stirb. Und das ist für mich klassische Sklaverei. Wenn eine Person bestimmt und sagt, okay, ich lege mein Gehalt selbst fest, ich verdiene die Millionen oder Milliarden, die ich verdienen möchte, aber was ihr verdient, das bestimme ich eben auch. Und da haben die Menschen keine Chance, dagegen anzugehen. Weil sie eben abhängig sind. Sie brauchen dieses Geld, um beispielsweise ihre Familie zu ernähren, damit die Kinder zur Schule gehen können. Und wer jetzt glaubt, diese Sklaverei, die gibt es ja nur irgendwo in irgendwelchen Dritte-Welt-Ländern. Und ja, da gehört es auch irgendwie hin, weil die müssen ja auch erst irgendwie wirtschaftlich aufsteigen. Man kann denen ja nicht gleich anständige Löhne bezahlen. Ähm, der irrt. Wir haben Sklaverei natürlich auch hier in Europa, natürlich auch hier in Deutschland. Und wenn ihr bereits mein Video gesehen habt, warum sich Arbeiten in Deutschland nicht lohnt, dann wisst ihr eigentlich schon, worauf ich hinaus möchte. Auch hier in diesem Land sind die meisten abhängig von Arbeit und Geld. Gut, letzten Endes ist es immer das Geld. Und ein großes Problem haben wir jetzt in den letzten Wochen in der Fleischindustrie beobachten dürfen. Nennt sich Werkverträge. Warum gibt es diese Werkverträge eigentlich? Ganz einfach, diese Werkverträge dienen beispielsweise dazu, bestimmte Arbeiten komplett auszugliedern. Beispielsweise die IT. Wenn ich selbst keine große IT-Abteilung aufbauen möchte oder aufbauen kann, lagere ich die Arbeit aus und sage, so, IT, so und so, Dienstleister, du übernimmst diese Arbeit und ich schließe einen Werkvertrag mit diesen Personen oder diesem Unternehmen. Außerdem war gedacht, Werkverträge für Arbeitsspitzen einzusetzen. Das heißt, wenn tatsächlich unerwartet viel Arbeit aufkommt, dann kann ich mir schnell und unbürokratisch Arbeitskräfte dazu holen. Das perverse, perfide und sklavenähnliche daran ist aber, dass ganz oft diese Verträge ausgenutzt wurden und man Menschen ja für den täglichen Betrieb einfach reingeholt hat ins Unternehmen. Das heißt, man hatte festangestellte Menschen mit ganz normalen Verträgen, die einen gewissen Betrag verdient haben und auf der anderen Seite hatte man Menschen, die eben nur diese Werkverträge hatten und deutlich weniger verdient haben. Und während die einen tatsächlich als Personalkosten definiert waren und abgerechnet wurden, ja, sind die anderen oder werden die anderen als Sachkosten gebucht? Also sklavenähnlicher geht's gar nicht mehr. Tja, und genau das nutzen jede Menge Unternehmen aus. In der Fleischindustrie, in der Automobilbranche, im Bau, in der Logistik. Und wenn wir Zahlen und Statistiken des deutschen Arbeitsmarkts betrachten, werden wir sehen, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Wenn beispielsweise 20 der Vollzeitbeschäftigten in diesem Land im Niedriglohnsektor arbeiten und somit automatisch von Altersarmut bedroht sind oder wenn über 8 Millionen Menschen in diesem Land irgendeine Art von sozialer Hilfe erhalten, sei es jetzt Arbeitslosengeld 1, 2, Wohngeld und so weiter. Aktuelle Forschungsergebnisse des DIW haben gezeigt, dass die oberen 10 der Erwachsenen in diesem Land über zwei Drittel des gesamten Vermögens besitzen. 50 Prozent, die untere Hälfte, besitzt im Prinzip fast nichts. Und diese Zahlen zeigen nicht nur, dass sich Arbeiten für viele Menschen in diesem Land nicht lohnt. Diese Zahlen zeigen, dass tatsächlich jede Menge Menschen in diesem Land ausgenutzt, ausgebeutet werden. Und genau das nennt sich wirtschaftliche Ausbeutung, Wenn nun nicht mal in so einem reichen Land wie Deutschland Menschen bei Vollzeit anständig von ihrer Arbeit leben können. Und das große Problem ist, wir haben uns an diese Sklaverei gewöhnt. Ob jetzt irgendwo in China, Afrika oder direkt bei uns vor der Haustür. Ja, anscheinend muss es so sein. Und oft denken ganz viele Menschen, naja, wir sind ja selbst dran schuld. Wir könnten doch ja bessere Klamotten kaufen, anständige Klamotten kaufen, kein Billigfleisch kaufen und so weiter. Aber genau das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Denn wir sind auch diese Klamotten... Vom ersten beispiel angewiesen es gibt gar nicht so viel fair produzierte klamotten selbst die unternehmen die mit fairen klamotten mit fairer kleidung werbung machen produzieren oft irgendwo im ausland weil es billiger ist vielleicht nicht in Bangladesch, vielleicht nicht in äthiopien aber beispielsweise in der türkei und so viel fair produzierte kleidung gibt es gar nicht dass wir von heute auf morgen alle darauf umsteigen könnten das problem sind nicht wir das problem ist nicht der kunde sind nicht die kunden die einkaufen das problem ist dass diese Wirtschaft, dass dieser angeblich freie Markt einfach keine Grenzen kennt. Man kann im Prinzip produzieren, was man will, so viel man will, zu welchen Bedingungen man will. Solange es irgendwie jemand abkauft und ich irgendwie damit Profite machen kann, kann ich damit weitermachen. Und die, die hier tatsächlich Verantwortung tragen, nämlich Wirtschaft und Politik, die kümmern sich einen Scheiß drum. Die kümmern sich um Scheiß um Menschenrechte beispielsweise, wenn es darum geht, dass Geld fließt oder Geld fließen muss. Genau deswegen haben wir schon seit Jahrzehnten diese Bedingungen beispielsweise im Ausland, bei der Textilproduktion, im Ausland, bei Elektronikproduktion, im Inland auch, bei den Fleischbetrieben. Alles schon seit Jahrzehnten bekannt. Niemand tut etwas dagegen. Und ich möchte mich jetzt noch auf ein paar Gedankenspiele einlassen und auch auf ein paar Denkanstöße für euch. Ich habe mir natürlich auch überlegt, wie, wie kann das sein? Wie kann das sein? Was passiert da eigentlich? Was genau passiert da? Und ich habe gemerkt... Naja, im Prinzip haben einzelne Personen, einzelne Unternehmen, vielleicht auch Wirtschaftszweige, bestimmte Dinge einfach in der Hand. Da kann die Politik tun und machen, was sie will. Sie kommt einfach nicht gegen an. Und für viele Menschen ist das ganz natürlich und ganz normal, was heute passiert. Und für viele Menschen ist diese Denke ganz normal, naja, da hat jemand ein Unternehmen geschaffen oder besitzt ein Unternehmen, der darf verdienen, so viel er will. Ist doch ganz normal. Ist ja sein Unternehmen, ja. Und natürlich kann der auch bestimmen, wie die Menschen dort zu arbeiten haben, beziehungsweise was sie dann dort verdienen. Ganz normal. Aber man muss sich mal von diesen, ja, von diesen Gedanken mal anfangen zu lösen und zu überlegen, was passiert da genau? Was tun wir denn da? Wir überlassen privaten Menschen, privaten Unternehmen, ja, unsere Gesellschaftsentwicklung die bestimmen, was in unserer Gesellschaft geht und was nicht geht. Nicht die Gesellschaft bestimmt, nicht wir bestimmen. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht verrückt für, für viele von euch wahrscheinlich, aber wenn ich sage, es ist verrückt, dass wir nicht bestimmen, wie viel Geld wir verdienen, wir Einzelnen bestimmen gar nichts, ja, die Unternehmen, die Unternehmer selbst, die bestimmen, wie viel sie verdienen, wie viel sie sich vom Kuchen wegnehmen. Wir alle anderen, wir arbeiten für diesen großen Kuchen. Wir schuften für diesen großen Kuchen und kriegen noch nicht mal ja einen anständigen Anteil davon ab. Viele von uns kriegen keinen anständigen Anteil davon ab, wenn man sieht, dass Menschen trotz Vollzeitarbeit eben ja, Sozialhilfe beantragen müssen. Und wenn man beispielsweise Vorschläge hat, Ideen, Gedanken hat und sagt, ja, Moment, wir müssen diese Wirtschaft irgendwie in den Griff kriegen, das kann doch nicht sein, dass einzelne Personen, einzelne Unternehmen bestimmen, wie sich unsere Gesellschaft zu benehmen und zu entwickeln hat, dann schreien gleich die ersten Sozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft, und, und schon ist ähm, ja die Diskussion erstickt. Aber genau da kommen dann die ersten Leute und schreien: ah, Aber freier Markt und das kann man doch nicht machen. Also irgendwie bedeutet heutzutage auch freier Markt Freiheit, frei sein. Ich kann jeden Scheißdreck kaufen. Da draußen kann es tausendmal das gleiche Shampoo geben. Ähm, das ist Freiheit für mich. Das muss so sein. Das, sonst habe ich keine Freiheit, wenn da nur zwei Shampooflaschen da stehen und wenn ich nur aus zwei Kollektionen aussuchen kann äh, an Kleidern oder an Kleidung und nicht aus zehn Kollektionen bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt. Diese, diese Denke heutzutage finde ich unglaublich furchtbar, was diese Denke ja dann auch bewirkt letzten Endes. Sie bewirkt diese moderne Sklaverei, weil wir produzieren, was wir nicht brauchen, weil wir Dinge produzieren, die dann einfach weggeworfen werden. Und im Prinzip bedeutet diese Freiheit ja auch immer nur ich, ich, ich, ich. Ja, die, diese Unternehmen, ähm, die zählen nur noch, die geben den Ton an, also die Unternehmer. Ich tue das, ich tue dies und ihr habt den Mund zu halten und für mich zu arbeiten. Und so kann meiner Meinung nach eine Gesellschaft nicht funktionieren, wenn einige wenige, auch hier in Deutschland, bestimmen, wo es lang geht. Und wie bereits erwähnt, schieben gerade die Verantwortlichen, Politik und Wirtschaft, die Verantwortung gerne auf die Verbraucher ab. Und letzten Endes stellt sich mir dann die Frage, wie soll das weitergehen? Machen wir so lange weiter, bis quasi jedes Land, jeder Mensch irgendwie ausgebeutet wurde. Und was ist dann? Was ist dann, wenn, wenn man nichts mehr ausbeuten kann? Werden die Preise plötzlich explodieren? Wird plötzlich das System zusammenbrechen? Was passiert dann? Warum schaltet nicht schon irgendwo vorher die Vernunft ein? Und irgendjemand, natürlich in erster Linie am besten die Politik, regelt das Ganze. Denn wofür haben wir denn die Politik? Man kann doch nicht alles auf die Verbraucher schieben und sagen, ja, die haben das in der Hand. Und die Politik tut da gar nichts. Wenn es aber um politische Themen geht, um politische Diskussionen, dann heißt es wieder, nein, da darf der Verbraucher nicht mitreden. Da darf er gar nichts dazu sagen. Also da passieren Dinge, die sind wirklich... Ähm, nicht nachvollziehbar und, ja klar, natürlich irgendwo am Ende sind sie nachvollziehbar, denn es geht ums Geld. Und wenn es ums Geld geht, das sehen wir zum Beispiel auch in der Rüstungsindustrie, ja dann scheißt man einfach auf Menschenrechte. Ja, wenn, wenn wir das Geld nicht machen, machen es eben die anderen. Also schnappen wir uns die Kohle, solange es noch geht. Und jetzt frage ich euch natürlich, wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr diese moderne Sklaverei? Seht ihr sie vielleicht gar nicht? Sagt ihr, das, das muss so sein, das ist ganz normal, das ist natürlich, es muss arm und reich geben, ist doch ganz klar. Oder macht ihr euch da auch Gedanken und sagt euch, ja, wie, wie soll das denn noch weitergehen? Wie weit soll das denn noch laufen? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.